Hallo liebe Zuhörer, ich bin Klaus Eichhorn, Gründer und Geschäftsführer der Synergy Consultants CRM und Prozesse. Zum Thema Nachhaltigkeit haben wir zuletzt Kunden interviewt und haben tolle Maßnahmen und Aktionen vorgestellt. Wir sind ganz beeindruckt, was unsere Kunden in diesem Thema bewegen und voranbringen. Die Interviews kann man sich auch auf unserem YouTube-Kanal ansehen. Aktuell habe ich eine Umfrage gemacht und die Frage war, sind CRM-Lösungen, die mich im Bereich Nachhaltigkeit unterstützen, interessant? 38% haben mit Ja geantwortet und 62% mit Nein. Das erste bei mir war Ernüchterung. Wie kommt es, dass dieses allgegenwärtige Thema nicht auch im CRM verortet wird? Nochmal die Zahlen. Faktisch sieht die Mehrheit 62% Nachhaltigkeit zumindest nicht im CRM. Logisch, sagen viele. Was hat es da zu suchen, wo es doch um Vertriebschancen, Angebote und Customer-Touchpoints in einem CRM geht? Aber vielleicht ist da gar kein Gegensatz. Ich denke eher, Zustimmung wird finden, dass nachhaltiges Handeln, Verantwortung für den Ressourceneinsatz und Umsicht keine neuen Eigenschaften sind, sondern enger Begleiter erfolgreichen langfristigen Handelns. Wir werden auf jeden Fall mit Volldampf daran arbeiten, das Thema Nachhaltigkeit in unserem CRM-Angebot zu verankern. Heute möchte ich zwei Dinge tun. In einem kurzen Interview mit Herrn Stieldorf, dem Geschäftsführer der Rheinsberger Preußenquelle, gehen wir darauf ein, was die Herausforderungen sind, die ganzen Zahlen für das Nachhaltigkeitsreporting zu ordnen und zu erfassen. Und ich spreche mit Fabian Welbers, meinem Kollegen aus dem Professional Service, wie man mit der Salesforce Net Zero Cloud seine Nachhaltigkeitsziele besser erreichen kann. Herr Stildorf, die Preußenquelle ist im Thema Nachhaltigkeit sehr weit. Wie sieht es mit der Zahlenbasis aus? Welche Daten stehen Ihnen da zur Verfügung? Die Daten, die wir im Punkt CO2-Werte aufnehmen, basieren zurzeit auf einer kontinuierlichen Sammlung von, von Materialien. Also wir haben hier eine Aufstellung im Unternehmen, dass halt zum Beispiel alle Marketingmaterialien, die eingehen, Lieferscheine gesammelt werden müssen. Ähm, Werte aufgeschrieben müssen äh, werden müssen. Ähm, das erfolgt alles zurzeit über Excel-Tabellen, über Listen, aber halt zu bestimmten Themen, also wie zum Beispiel im Marketing, dass man äh, dort, dass die Mitarbeiter angewiesen sind, diese Daten zu sammeln und äh, festzuhalten. Das gleiche gilt auch mit Treibstoffverbräuchen, äh, das gilt mit Lieferscheinen, die zum Großhandel gehen. So dass man das ganze Jahr über in unterschiedlichen Rubriken äh, Daten sammelt. Genauso in der Produktion werden natürlich äh, die Energieverbräuche aufgezeichnet. Das ist natürlich eine Sache, die eh läuft, das ist eh im Standard drin. Aber in puncto CO2 geht es natürlich weit darüber hinaus, also auch über Materialien, wie bereits gesagt, im, im Marketingbereich zu sammeln und, und so. Aber es ist ein kontinuierliches sammeln zu einem bestimmten Punkt, damit man dann anschließend äh, am Ende des Jahres halt eine Summe ziehen kann. Jetzt haben Sie ja eigentlich fast alle betrieblichen Bereiche aufgezählt, an denen Daten erfasst werden. Mhm. Ähm, das heißt, die Mitarbeiter machen das en passant im Rahmen ihres, ihres Tagesablaufs. So ist es. Also ähm, es ist mittlerweile so, dass man – das war auch ein Prozess über mehrere Jahre ähm, – dass man das Denken so etabliert, dass man neben den äh, sag ich mal monetären Sachen, die man ja immer festhält, wenn irgendein Rechnungsbetrag reingeht, dann wird es halt über das Warenwirtschaftssystem halt irgendwo erfasst und sowas hat man natürlich über CO2-Werte zum Beispiel nicht. Das heißt, es ist eine zusätzliche Aufgabe, die erfüllt werden muss, die vielen Listen geschieht, aber die zumindest, und das ist ja auch schon ein Verdienst, die Mitarbeiter halt so äh, umsetzen, weil das eines der Kernthemen im Unternehmen natürlich die Nachhaltigkeit ist und deswegen auch gelebt wird. Ist denn diese Datenbasis, wenn Sie es mal vergleichen mit anderen Unternehmen, meinen Sie, dass sie da besonders weit sind, dass das sehr umfassend ist? Ähm, ich glaube noch nicht mal, dass wir unbedingt sehr weit sind. Dafür arbeiten wir mit sehr rudimentären Mitteln ja. immer noch. Aber der erste Schritt, der ja davor ist, ist zuerst mal die Mitarbeiter mitnehmen, um zu sagen, jetzt muss ich nicht noch eine Liste halt machen und was irgendwo zusätzlich ist und warum muss man das Ganze halt machen. Und da sind wir auf jeden Fall deutlich weiter. Das wird überhaupt gar nicht mehr in Frage gestellt. Und Sie sagten, Sie sammeln diese Werte mhm. und dann wird zu einem Zeitpunkt X werden dann Reports erstellt. Ja, also man braucht ja am Ende des Jahres ähm, auch eine Umweltbilanz und diese Umweltbilanz erstellt äh, man natürlich dann am Ende des Jahres, sodass man nachher ein Ergebnis hat äh, im Punkt, ob es jetzt Wasserverbräuche sind, wie viel Wasser haben, hat man entnommen, genauso äh, wie äh, wie viel Verpackungsmaterial hat man entsorgt äh, und Jetzt in dem Thema Nachhaltigkeit ist natürlich das Thema äh, CO2-Werte entsprechend wichtig. Ähm, da werden alle Daten zusammengezogen und umgerechnet, in welche, ähm, welche Belastung oder wie, wie viel Ausstoß an CO2 das Unternehmen in einem Jahr gehabt hat. Ich komme noch mal zur Datenbasis. Mhm. Ähm, welche Felder sind denn aus Ihrer Sicht noch nicht abgedeckt? Wo hätten Sie denn gerne mehr Daten also wenn man ähm, sagt, dass, das, dass man das Unternehmen klimaneutral stellen will, dann bedeutet das ja, dass man alle Scopes erfassen muss, also von den Lieferketten vorgeschaltet, nachgeschaltet. Ähm, und da ist dann die Frage, welche, welche, welches Datenmaterial steht einem denn zur Verfügung? Das funktioniert Gut, alles, was innerhalb des Unternehmens erfasst wird, was man selbst ja, steuern kann. Dann geht es relativ gut mit Angaben, die über Lieferanten kommen. Da muss man oft hinterher haken, da ist keine Selbstverständlichkeit drin. Noch schwieriger wird es, wenn man sagt, das Thema Nachhaltigkeit und Klimaneutralität auch ernst nimmt, dass man den ganzen Lebensprozess eines Produktes äh, abbilden kann, dann gehe ich ja im Verkauf weiter, dann verlasse ich ja meinen Kunden, zum Beispiel den Großhandel und gehe in die nächste Handelsstufe bis zum Einzelhandel. Dort habe ich aber gar keine, da bekomme ich ja gar keine direkten Daten aus dem Betrieb, sondern bin auf Daten äh, angewiesen, die mir dann der Großhandel, also mein direkter Kunde, mir gibt. Und da wird es dann schon sehr kompliziert, weil das Denken, ich muss neben meinen Rechnungsbeträgen äh, halt auch noch weitere Daten liefern, also wie viele Kilometer äh, gefahren wurden, zu welchen Tonnagen, an welche Adressen, zu welchen Postleitzahlen, ähm, um halt dann wirklich diesen kompletten Weg des Produktes bis zum Endverbraucher auch nachher äh, abzubilden. Da werden die Daten in sehr, sehr dünn. Ja. Und ähm, das zu schließen, ähm, wird in Zukunft immer mehr auch eine Herausforderung sein, weil das ist noch ein großes Puzzle, wo erst einige Puzzleteile auf dem Tisch liegen, äh, die, ähm, die erst, wenn alle mitspielen, auch ein Herrenbild ergeben. Sie haben ja ähm, diese, diese Werte über Ihre Muttergesellschaft Terra. Da sind die Werte sehr gut. Und wenn Sie jetzt mal auf die Daten schauen, die Ihnen fehlen, wie groß ist denn der Deckungsgrad? Kann man da sagen, 20 Prozent decken wir ab? Oder wie, wie sicher ist auch da so eine Datenbasis? Genau, die aktuelle Datenbasis ähm, kann ich sagen, liegt bei, ähm, bei gut zuverlässig äh, gut über 30 Prozent. Ja? Ganz detailliert sagen kann, welche ähm, CO2-Verbräuche ähm, wirklich ähm, halt auch im Transport bis zum Kunden stattgefunden haben. Wenn man dann ähm, sieht, okay, da ist natürlich jetzt noch ein großes Gap bis zu 100 Prozent, wo man dann aber die Parallelen natürlich äh, schließen kann, das ist das gleiche Liefergebiet, äh, da werden die Kilometerentfernungen nicht äh, weiter sein. Also da hat man schon eine gute Basis, um es zumindest hochrechnen zu können. Die Aufgabe für die Zukunft wird natürlich sein, von den Kunden quasi in einer Nachbetrachtung auch am Ende des Jahres nachfragen und einfordern zu können, so welche CO2-Belastung hat denn in dem Transport von vom Großhandel bis zum Einzelhandel stattgefunden, dass man diese Daten dann auch geliefert bekommt. Aber da ist der aktuelle Stand wirklich so, wenn man diese Frage stellt, dann ähm, bekommt man große Augen und ein großes Unverständnis. Wie kann es denn sein, dass also ein Kunde solche Fragen halt stellt? Ja? Diesen, diesen Anspruch, den Sie haben, dass... Ähm da liegt ja kein, kein, kein Gesetz dahinter oder eine Verordnung, das zu ermitteln. Mhm. Das ist ja offensichtlich der Anspruch der Preußenquelle, mhm. das zu tun. Ja, deswegen, aber machen wir uns auch nichts vor, die Anforderungen werden ja in den nächsten Jahren immer mehr werden. Mit der Zielsetzung, dass man in den nächsten Jahren, also ganz Deutschland, klimaneutral wird, wird jedes Unternehmen sich ja mit dem Thema beschäftigen müssen. Wie sieht es mit meinen CO2-Werten aus? Also diese, diese Frage wird in Zukunft ähm, nicht mehr von, von Exoten wie von uns halt gestellt, sondern die Daten müssen einfach da sein, die müssen einfach abgreifbar sein. Und ähm, da sind wir jetzt noch nicht und naja die es gibt die ersten Vorreiter, die diese Fragen stellen. Ja. Und ich sage mal, in die andere Richtung funktioniert es ja auch schon. Also, wenn man heute einen Lieferschein bekommt von, von Firmen, die ich sage mal, Waren liefern, also die an uns eine Rechnung stellen, wenn man da halt sagt, so, wir brauchen jetzt ein Zertifikat darüber, dass das gedruckte Papier FSC-frei ist. Oder auch da die Frage stellt, wir wollen ein klimaneutrales Produkt sein, ist das bereits klimaneutral gestellt oder welche Tonnage gibt es halt und was, dann bekommt man diese Antwort, weil, weil man als Kunde natürlich auch diese Anforderungen stellen kann. In die andere Richtung, wo man selbst Lieferant ist, also in unserer Beziehung wir zum Großhandel oder sogar noch weiter bis zum Einzelhandel. Ähm, hat man das nicht, aber das liegt zurzeit großteils noch daran, dass diese Daten gar nicht erhoben werden und deswegen noch gar nicht vorliegen. Betrachten wir mal die Werte, die Sie jetzt schon erheben und betrachten wir gedanklich den Absatzweg, mhm. über den wir jetzt gesprochen haben. So diese beiden Dinge, also Produktion, mhm. Bezug innerhalb der Produktion, Verwaltung und den Lieferweg. Was für ein großes Feld fehlt da noch an Daten in diesem Datenraum? Die eigentliche Lücke ist äh, mehr, dass wenn das Produkt unser, unsere Firma verlässt, also bis zum Großhandel ist es noch gut nachzuvollziehen. Da sind die Daten, liegen die Daten vor. Und dann, äh, um den kompletten Lebenszyklus abzubilden, fehl, fehlen die Daten äh, vom Großhandel zum Einzelhandel. Ja. Ähm der Traum oder Ziel, mhm. je nachdem, wie Sie das beschreiben, ist, Sie decken das ab. Den Lieferweg und die Produktion. Mhm. Wann wollen Sie da sein? Also die Vorstellung ist, dass man alles, was innerhalb des Unternehmens ist, dass man dort nicht nur sagen kann, ich ziehe am Ende des Jahres jetzt einmal eine, eine, eine Summe, indem ich dann alle Listen zusammenziehe. Sondern innerhalb des Hauses wäre meine Wunschvorstellung und Zielsetzung, dass man es jederzeit möglich ist, so wie ich einen Monatsbericht ausdrucke, der mir dann sagt, wie die Absatz- und Umsatzzahlen sind. Oder wenn ich sage, ich möchte die Produktionszahlen haben, dann bekomme ich die Produktionszahlen. Oder wenn ich auf den Knopf drücke, kann ich den Wasserverbrauch mir anzeigen lassen. Aber dass es genauso möglich ist, sich einen Monatsbericht oder zu einem Punkt X, äh, zu einem Tag X ausgedruckten äh, Zeitpunkt sage, wie sieht denn meine Klimabilanz aus? Das, was der Absatz oder die Produktion auf Knopfdruck ist, das wäre dann der Messwert bezogen auf eine ja. Nachhaltigkeitsmaßnahme. Und das, was mhm. dann on top halt ist, das ist dann so die Preußenquelle-Zusatzanforderung, äh, ähm, ist das, was, was ich eben beschrieben habe dass man die Daten halt ähm, von, vom Großhandel zum Einzelhandel ebenfalls dennoch ja. bekommen kann. Dass es aber keine unmögliche Aufgabe mehr ist, sondern ja, wenn jeder irgendwo so seine Umsatz- äh, und um, äh, Klimabilanz äh, machen muss, ähm, dass man solche Daten dann einfach auch mhm. weitergeben kann. Dass man in einem Jahresgespräch vereinbaren kann, äh, man bekommt so, wie man auch seine... Ähm, Absatzergebnisse und Zwischenberichte halt äh, vereinbaren kann in einem, Jahres, äh, in einem Jahresgespräch, dass man auch gesagt, man bekommt quartalsmäßig quasi die CO2-Bilanz halt geliefert. Wir haben gesagt, wir haben Datenraum, da braucht man noch die Lieferwege. Wir haben gesagt, wir brauchen auch die Möglichkeit, dass man auf Knopfdruck die Werte ermitteln und dass man nicht am Ende des Jahres, des Berichtszeitraums, ja. diese Daten ermittelt. Und Sie haben das ähm, Tool, ich vermute mal im wesentlichen Excel, im Einsatz. Jetzt hatten Sie ja schon mal Tests gemacht mit der Net Zero Cloud von Salesforce. Früher hieß die Sustainability Cloud. Was sind denn da Ihre Erkenntnisse oder Ihre Erfahrungen? Also es ist natürlich so der Blick ähm, so in die ein bisschen in die Zukunft hinein, was halt machbar ist und das, was ich schon gesagt habe, dass man äh, sich auf dem Weg begibt, äh, dass man jederzeit sich einen Stand der Dinge anzeigen lassen kann, wie sieht gerade meine CO2-Bilanz zum Beispiel aus. Das wäre ja wunderbar, wenn man, man setzt sich Jahresziele, indem man sagt, unser, ähm, wir wollen am Ende des Jahres bei dem dem Absatz und so und so viel Umsatz dürfen wir nicht mehr als so und so viel Tonnen CO2 ähm, halt ausgestoßen haben. Und da ist es halt ein bisschen spät, wenn man am 31.12. halt feststellen muss, ob der da hätten wir besser mal gegengesteuert. gesteuert ähm, und da ist natürlich dann ein professionell aufgesetztes System, was natürlich weit mehr als Excel äh, bietet, ähm, natürlich äh, so eine, eine Wunschvorstellung ja, oder auch das, was man sehen konnte, äh, dass man da genau auf dem Weg halt ist, wenn, das, wenn so ein System gefüttert wird, äh, und zwar kontinuierlich gefüttert wird mit äh, Daten, dann hat man eine Aufmerksamkeit, Arbeitung, die natürlich einen genau das halt wieder gibt, was man sich halt wünscht und was fernab von sämtlichen Excel-Listen ist. Ja, grafisch aufbereitet, wenn man es haben will. Und Aber ganz klar, es braucht viele Eingaben und diese Eingaben müssen in eine, ja, in eine tägliche Arbeitspflicht mit reinkommen mit Schnittstellen, die ans wahren Wirtschaftssystem gebunden sind, mit äh, Einträgen, die man zusätzlich machen kann. Und, ähm, und das in einem ja, System, äh, was dieses äh, schon anbietet oder zumindest auch die Möglichkeiten hat, dass man es weiter ausbauen kann, anpassen kann, individualisieren kann für, äh, für die jeweilige Firma. Das ist natürlich schon äh, großartig und sicherlich auch Neuland, was es ähm, heute so noch nicht wirklich ähm, oft auf dem Markt gibt. Dass die Net Zero Cloud hilft, den CO2-Verbrauch zu managen, das hat sich in einem Test mit der Preußenquelle bestätigt. Was man sonst noch mit der Net Zero Cloud von Salesforce machen kann, bespreche ich jetzt mit Fabian Welbers. Er ist bei Synergy Berater im Bereich Professional Service, und das Thema Nachhaltigkeit ist ihm nicht nur ein Herzensanliegen, sondern er ist eben auch Spezialist für die Net-Zero-Cloud von Salesforce. Fabian, du bist Berater bei der Synergy und du hast dich mit der Net-Zero-Cloud von äh, Salesforce beschäftigt. Mhm. Und äh, wir betrachten das Thema heute ein paar Facetten davon und vielleicht steigen wir gleich mal ein, weil du bist der Experte. Kannst du mir mal erzählen, wie es zu dieser Net Zero Cloud von Salesforce überhaupt kam? Sehr gerne. Ähm, alles hatte damals angefangen, dass äh, Salesforce äh, ein Tool brauchte, um die eigenen äh, CO2-Emissionen bzw. ihren eigenen äh, Carbon-Footprint ähm, zu, zu erfassen und natürlich auch für die ganzen Stakeholder darzustellen, freizugeben. Und ähm, da Salesforce als Tech-Unternehmen natürlich intern die Ressourcen hatte, haben sie sich gedacht, äh, dass sie äh, das Ganze auf ihrer eigenen Plattform bauen und schreiben, statt einer äh, Drittsoftware von einem anderen Anbieter äh, ins, ins Haus zu holen. Bei Salesforce ist es ja so, dass praktisch jeder Mitarbeiter von Salesforce auch mit den eigenen Tools arbeitet, also sei es jetzt im Marketing, sei es jetzt im, im, im Sales selbst. Und ähm, aus diesem internen Projekt ein Tool zu kreieren, womit Salesforce für sich selbst den, äh, die Emissionen und den Carbon Footprint herauslesen kann, ist eben diese Jetzt für die Öffentlichkeit zugängliche Net Zero Cloud entstanden. Kannst du denn mal so knapp beschreiben, was denn eigentlich die Net Zero Cloud ist? Gerne. Die Net Zero Cloud ist eine App, also eine Software-Erweiterung für die Salesforce-Plattform die es Kunden ermöglicht, den, äh, nicht nur den eigenen äh, Carbon-Footprint zu erheben, sondern diesen auch durch äh, implementierte Automatismen zu analysieren und um letztlich die Daten auch äh, einfach und vor allem schnell zu veröffentlichen. Wir alle kennen ja die Sales, Cloud, Sales mhm. Cloud, Marketing Cloud und wie die alle heißen. Die haben ja eine ganze Menge gemacht, die Salesforce. Wie ist die denn da ähm, als Bestandteil? Ist die integriert oder wie kann man sich das vorstellen? Man kann sich das so vorstellen, äh, wenn man jetzt ein, ich sag mal, normaler Sales Cloud Kunde ist, der äh, das Produkt von Salesforce für seine vertrieblichen Tätigkeiten nutzt, ähm, dann ist die Net Zero Cloud eine App, die dazu geschalten werden kann, um den Mitarbeitern innerhalb ihrer eigentlich natürlichen Umgebung, die Sie kennen, ne, der Sales Cloud oder der Marketing Cloud, wenn wir vom Marketing sprechen, äh, die Möglichkeit zu geben, äh, schnell innerhalb des Tools, das Sie ja schon nutzen, noch weitere Angaben zu machen, welche dann später innerhalb der Umgebung dem Sustainability Manager oder dem Controller die Möglichkeit äh, zu geben, diese Daten zum Beispiel von einer Geschäftsreise, äh, entsprechend auch auszuwerten. Ja, als kleines Beispiel, ich, ähm, wenn ich jetzt im Außendienst von A nach B reise, potenziell mit Übernachtung, plane ich das ja sowieso und gebe das sowieso in Salesforce ein als Geschäftsreise. Und dann kann ich eben durch die äh, durch das Zuschalten der Net Zero Cloud ähm, im gleichen Moment auch noch hinterlegen, bei welchem Unternehmen oder bei welchem Hotel übernachte ich, mit welchem Transportmittel mache ich die Reise. Und hinter diesen Angaben verstecken sich schon äh, von meinem Administrator vorher eingegebene Informationen zu dem Carbon Footprint, den ich dadurch produziere. Das heißt, ich als User, als Vertriebsmitarbeiter, muss mir gar keine Gedanken darum machen, wie viel äh, CO2-Ausstoß hat jetzt eine Boeing 747, wenn ich von A nach B fliegen muss. Das weiß die NetZero Cloud schon und der Controller kann es entsprechend auswerten. Also ich halte mal fest, das ist Teil der gesamten der Salesforce Plattform. Mhm. Es ist integriert, es ist eingebunden. Voll integriert. Und, ja, und ich habe das jetzt aus, den, ähm, aus, aus deinen Äußerungen so verstanden, dass man bestimmte Dateneingaben oder Daten, die schon vorhanden sind, bereits genutzt werden kann. Also das heißt, es müssen nicht Daten separat erfasst werden, um überhaupt damit weiter in der Sustainability Cloud zu arbeiten. Nein, also auch historische Daten können einfach eingespielt werden, um in der Net Zero Cloud ausgewertet zu werden von dem jeweiligen Controller oder Sustainability Manager. Und der User selbst, wie gesagt, sieht keinen Unterschied. Er gibt an, welchen, äh, welches Transportmittel er nutzt oder wo er übernachtet. Und die ganzen Metadaten sind im Hintergrund schon hinterlegt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin Außendienstmitarbeiter. Ich habe heute acht Kunden, die ich besuche mit dem Wagen mhm. und erfasse auch meine Besuchsberichte oder meine, meine Daten äh, längs des Weges. Sind das Informationen, die dann auch für die Sustainability Cloud genutzt werden können, wenn ich ermittle, wie mein Fuhrpark Ausstoß ist? Selbstverständlich. Ähm, auf Basis der, äh, des gefahrenen Weges zum Beispiel und äh, auf Basis der Informationen, die, die du über deinen dein Fuhrpark hast, ne? welcher PKW hat welchen Ausstoß, dafür gibt es ja Normen, ähm, kann die Net Zero Cloud ohne Probleme daraus errechnen, wie stark der Carbon Footprint für diesen einen Tag mit diesen acht äh, Besuchen war. Fabian, du hast ja schon äh, Erfahrung gesammelt mit der Net Zero Cloud und wenn du mal beschreibst, was hat dich denn da am meisten begeistert an der Software? An der Net Zero Cloud begeistert mich definitiv die Benutzerfreundlichkeit und die vielen Automatismen, die im Standard schon hinterlegt sind. Was äh, bedeutet denn Automatismus? Kannst du da mal ein Beispiel nennen, bitte? Mhm. Ähm, wenn ich sage Automatismus im Standard, meine ich, dass aus Beratersicht oder Implementierungssicht Salesforce schon von sich aus an sehr viele Logiken, sehr viele Formeln und sehr viele Abkürzungen für den Benutzer gedacht hat, sodass wiederum äh, der Benutzer selbst nur sehr, sehr wenige, wenn überhaupt wenige Angaben zu seinen Tätigkeiten machen muss, ähm, woraufhin dann dieser Carbon Footprint äh, gemessen werden kann. Als kleines Beispiel, wir hatten ja das, äh, das Beispiel mit dem Außendienstmitarbeiter, der die acht Besucher hat. Ich müsste als Außendienstmitarbeiter nur angeben, welche Kunden ich besuche und äh, mit was ich fahre, wenn das nicht auch schon automatisiert hinterlegt ist. Und all die Informationen, die die Net Zero Cloud interessiert von diesem von diesem Tag mit meinen acht Besuchen, sind automatisch hinterlegt und auswertbar. Darf ich noch was ergänzen zu dem, was du gesagt hast? Ja, ja, klar. Das mag vielleicht banal sein mit den acht Besuchen und den wenigen Daten, die man eingeben muss. Ich denke aber mal, es ist enorm wichtig, weil es erhöht natürlich auch die Qualität der Daten. Hm. Sie müssen nicht separat eingegeben werden. Und das, was ich in vielen Unternehmen feststelle, ist, dass die ein ganzes Jahr lang Daten sammeln für einen Report, für einen Bericht oder für irgendeine Zertifizierung und dass dann mit einem Schwung alle, alle Daten in Excel oder wie auch immer eingegeben werden. Und sie liegen eigentlich längst des Weges wunderbar, wie in deinem Beispiel beschrieben, bereit. Also ja. deutlich weniger Arbeit in der Erfassung. Und was besonders gut ist an den vielen schon hinterlegten Formeln und Automatismen, ist, dass der ähm, Fehlerfaktor mensch sehr weit heruntergedrückt äh, wird. Dadurch, dass ich als Benutzer nur sehr wenige wichtige Informationen in das System einspielen muss, weil die meisten Informationen schon hinterlegt sind und automatisiert weiterge, äh, weiter weiterbearbeitet werden, ist natürlich auch entsprechend die Zahl, die am Schluss für mein Reporting oder für meine Veröffentlichung generiert wird, viel, viel genauer und bedarf viel weniger Nacharbeit von den Sustainability-Managern oder Controllern, die diese Zahlen auswerten müssen. Vor einigen Monaten haben wir uns mal überlegt, welche unterschiedlichen Modelle gibt es denn, die wir mit der Sustainability, oh, sorry, Net-Zero-Cloud, wie sie heute heißt, abbilden können. Ich würde gerne mal so ein paar Modelle mal überlegen für die Zuhörer, damit man so ein bisschen plastischer weiß, wo man es einsetzen kann. Ne? Willst du mal starten, krieg dir mal ein Modell raus, wo du sagst, hey, das ist ein typisches ein Einsatzgebiet. Das Dienstreisemodell. Oh, ja, Das schön, ist Das, das okay. Dienstreisemodell ist, glaube ich, das Modell, was bei den meisten Unternehmen zum Einsatz kommen würde. Und was, was ist so das Ziel? Was, was kriegt man damit hin? Das Ziel des Dienstreisemodells ist ganz einfach zu schauen, nicht nur, wie viel Dienstreisen habe ich und wie viel kosten mich die Dienstreisen in meinem Unternehmen als Kaufmann, sondern auch, wie viel Impact haben meine ganzen Dienstreisen auf die Umwelt, auf den CO2-Ausstoß. Und ähm, wo kann ich dann aus der Analyse dieser Daten vielleicht auch einen ähm, monetären oder kaufmännischen Ansatz finden, um nicht nur meine Kosten zu senken, sondern auch gleichzeitig noch meinen Impact auf die Umwelt. Ja, also da geht es rund um die Reisen, die man unternimmt. Es geht auch um den Fuhrpark, die Bestückung und all diese Dinge. Also da haben wir Exakt. schon das erste Modell. Dann, dann, dann lass mich mal mit einem weitermachen. Da geht es nämlich auch um, um Bewegung und zwar um die Warenbewegung von der Fabrik bis hin zum Verbraucher. Also wenn wir uns mal den Weg beispielsweise eines Wassers anschauen, von der Abfüllanlage über den LKW transportiert bis am Point of Sale ins Geschäft, wo der Konsument sich letztendlich das äh, Produkt aus der Ware holt oder er konsumiert es im Gastronomiebereich. Auf diesem Weg fallen halt viele, viele CO2-Stationen an und das ist auch ein sehr lohnendes Modell, das, letztendlich abzubilden. Also ein bisschen Analogie zum Dienstreisemodell, nur dass es hier halt eben um die Warenbewegung hin zum Konsumenten geht. Also das wäre jetzt schon mal so das Zweite. Was könnte man denn noch abdecken? Wenn wir bei Warenbewegung sind, ist es selbstverständlich auch die Warenrückbewegung. Sprich, du hast das Beispiel Wasser genommen. Was ist mit den Wasserflaschen auf den Pfand besteht, was ist grundsätzlich mit dem Thema Verpackung? Also ich würde sagen, das nächste Thema wäre tatsächlich Verpackungsnutzen oder Verpackungsbewegungen. Ja. Also sprich, wie viel Material in den Kreislauf an sich gebracht wird, wie viel wieder herausgenommen wird, um es wieder zu recyceln oder neu zu verwerten. Das ist sicherlich auch noch ein sehr, sehr gutes Thema, bei dem die Auswertungen der Sustainability Cloud helfen, einem Kunden Einsparungspotenziale zu zeigen. Also das heißt, das wäre das Thema der, der Verpackung, bis das Produkt letztendlich auf den Weg kommt und auch nach dem Leben des Produktes, denke mhm. ich. Ähm, wenn, wenn die Verpackung dann letztendlich übrig bleibt. Ne? Und ja. da, darüber hinaus, wenn du schon über das Leben und den Lifecycle eines Produktes sprichst, was ist mit dem Produkt selbst? Das heißt, wie nachhaltig ist denn überhaupt das Produkt, das ich an den Markt bringe? Nicht nur die Verpackung, sondern auch ähm, Sprechen wir mal jetzt nicht von einer Flasche Wasser, sondern von einem, äh, von einem Nutzungsobjekt wie einem, einem Laptop zum Beispiel oder einem Stuhl. Was ist mit dem Stuhl danach, wenn er nicht mehr genutzt wird, mhm. wenn er kaputt geht? Ja, das bringt mich jetzt auf eine Idee, weil wir haben ja jetzt das Reisenmodell gehabt, dann haben wir das Thema Logistik, da haben wir das Wasserbeispiel gehabt, ne? wir haben das Thema Verpackung, du bringst mhm. jetzt ein, ein, ein Produkt, was ja zum Teil sehr aufwendig produziert werden muss. Ich habe jetzt daran gedacht, das Wasser kommt ja idealerweise aus der Quelle, aber was ist denn, wenn ich eine Fruchtsaft, ein Fruchtsaftgetränk habe? Das heißt, die Früchte müssen ja auch irgendwo angebaut werden. Das heißt, bis es überhaupt dazu kommt, dass das in der Flasche landet, hat man natürlich auch eine Vielzahl von Stationen. Insofern wäre das von der Seite etwas komplexer. Das ist sozusagen, ich nenne es mal ein Beschaffungsmodell oder der Weg praktisch bis zur Produktion. Ja, Upstream wird das in der Net Zero Cloud und grundsätzlich im Thema Nachhaltigkeit und Sustainability genannt. Das ist natürlich auch ein großer, großer Faktor, was den Carbon Footprint eines Unternehmens angeht, der irgendetwas produziert oder mit irgendetwas handelt, was transportiert werden muss. Da hast du vollkommen recht. Das Thema, was ich persönlich den meisten, die meiste Referenz zu habe, ist äh, das Thema Corporate Social Responsibility. Ich äh, habe in der Vergangenheit schon für ein, zwei Unternehmen gearbeitet, die CSR-Modelle für Unternehmen anbieten und das Thema, mit dem ich am meisten in der Vergangenheit, bevor ich bei der Synergy angefangen habe, zu tun hatte, was sich für die Net Zero Cloud anbietet, ist das Thema Corporate Social Responsibility, also sprich wie kann ich mich an der Öffentlichkeit gütlich beteiligen und dieses dann natürlich auch für mein Marketing nutzenbringend verwenden. Und das komplette Thema Nachhaltigkeit, Sustainability, ist aktuell bei vielen Unternehmen natürlich im Munde, aber bei zu vielen Unternehmen wird noch sogenanntes Greenwashing betrieben. Da werden ähm, Aktionen durchgeführt, die unterm Strich gar nichts bringen, aber es wird fürs Marketing schön ausgenutzt. Durch die Net Zero Cloud können dann die Aktionen nicht nur ähm, im Marketing beworben werden. Sie können auch selbstverständlich äh, dann durch Daten und Fakten vor allem hinterlegt werden, sodass ähm, man sich als Unternehmen die Spreu vom Weizen Trend im Sinne von wir machen etwas im Thema Nachhaltigkeit, sondern auch das was wir im Thema Nachhaltigkeit als Aktionen oder äh, tun oder unterstützen hat tatsächlich auch einen Mehrwert für die Umwelt. Ja, zumal wir wir hatten ja das schöne Beispiel mit den acht Besuchen. Mhm. Ja, das sind halt auch Daten, die äh, sind sehr viel sicherer und ähm, ja, ich sag mal ehrlicher, denn die können nicht modifiziert werden, die sind einfach da. Das ist sozusagen die digitale Spur und man hat einfach auch die Chance, dass man über diese ähm, Reporting-Möglichkeiten objektiver seine Nachhaltigkeitsmaßnahmen weiterverfolgen kann. Also insofern denke ich klar, das ist ein riesen, riesen Vorteil. Ich habe deshalb auch, das ist dann mehr geht mehr in Richtung Dokumentation. Ich habe noch ein äh, weiteres Thema. Das ist so der profane Nachhaltigkeitsbericht. Das also das, wo die Unternehmen vielleicht einmal im Jahr dran arbeiten und da intensiv viel Kraft reinbringen, das wäre halt auch noch eine gute Möglichkeit mit den Daten, mit den Auswertungen, die man aus der Sustainability Cloud hat oder der Net Zero Cloud, wie sie jetzt heißt, dass man im Grunde genommen da eine sehr viel bessere Datenbasis hat, um die dann zu erstellen. Mhm. Vollkommen ja. richtig. So, jetzt haben wir, glaube ich, insgesamt fünf Modelle, mal so spontan äh, uns überlegt. Und ähm, ich glaube, alle sind es wert, äh, dass man sich damit beschäftigt und dass man äh, die auch in der Form strukturiert und besser abbildet. Und da denke ich, ist die Cloud von Salesforce eine wirklich gute, gute Lösung. Da bin ich auch vollkommen deiner Meinung. Ja, so wir haben jetzt ein bisschen Zeit zum Thema Nachhaltigkeit äh, ver verbracht. Und Fabian, ich danke dir sehr für das Gespräch. Und äh, hoffe, dass für die Zuhörer das ein oder andere Interessante mit dabei ist, Fabian. Vielen Dank dafür. Ich danke dir für die Chance, über das spannende Thema zu sprechen und freue mich auf unser nächstes gemeinsames Projekt. Bis dann, Klaus. Vielen Dank.